待ったわね。どうかしたのか私1 10日も水浴び でも、ビタネからはほのかにいい匂いがするのじゃ。わかった。ビタはけど、本当に やめない。<笑>好きなの。<だからやめない! お前だって熱いんだろ>? だから<笑> Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir aus Jorgen rausgekommen und ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum, zum Moment. No, we, nein, wir sind nicht aus Jorgen rausgekommen. Ja, waren noch hier in der Stadt und ja, Juri wollte ein bisschen töten. Und ja, da dann gemacht hat ein bisschen Ärger bekommen von Flynn und ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg auf dem Rückweg zu dieser Einstadt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Da wo das Kolosseum ist, und ja, äh, ich wollte gerade den Part anfangen. Dann kommt direkt, ich habe euch eigentlich hier draußen auf dem Feld zurück äh, begrüßt, aber dann kam direkt ein Monster als ich gerade anfangen wollte zu reden und ja, das fand ich doch ein bisschen nervig. Also bin ich hier reingegangen und habe das noch mal gemacht. Ne? Gut, alles klar. Ich habe wieder aufs Mat gemacht. Ich habe ein bisschen gelevelt, also nicht gelevelt, aber Sachen gelernt und ja noch viele andere tolle Sachen. Wir sind jetzt alle level 40 mit der Ausnahme von Patty, welche irgendwie in Level unter uns reingekommen ist und ja dauert halt ein bisschen länger bei ihr, habe ich so ein Gefühl. Ähm, jedenfalls gehen wir mal ganz kurz hier ganz schnell durch, was ich alles gelernt habe. Ich habe diese ganzen Fähigkeiten ja gelevelt, also nicht gelevelt, aber ich habe mit Hilfe von diesen Fähigkeiten hier was gelernt. So Kette, Höllenfeuer, was gab es noch Almig, äh, Sintflut und all diese Sachen, und ja, die haben uns alle neue Techniken gegeben. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Juri ähm, hat mit der Kette Fähigkeit die Art gelernt. Azursturm und hier Boom. und ich habe jetzt der hat immer so gemacht. Also, ja, man lernt diese fähigkeiten man hat diese fähigkeiten ja indem man sie erst als fähigkeit ausrüstet und ja wenn man dann zur schneid einsetzt dann setzt man automatisch zur sturm ein und ja nachdem ich das dann 100 mal gemacht habe wie man sieht nutzung 102 dann lernt man diese fähigkeit für immer und ja das habe ich gemacht mit vielen charakteren juri ähm, hat außerdem noch die fähigkeit ähm, höllenfeuer was das gleiche ist wie kette also man lernt man halt eine Art und ja, wenn man die 100 mal einsetzt, dann bekommt man die. Aber ich bin alle Arts durchgegangen von Juri und Höllenfeuer scheint ich noch keine Art zu haben, die dadurch verändert wird. Also ja, da kann ich im Moment nichts machen. So, Raven, gleiche Sache haben wir mit ihm auch gemacht. Wir haben Sturmbär und Alembic bekommen. Durch Sturmböe 100 Nutzungen von Schimmer des Himmels haben wir äh, Himmelsgeschenk bekommen. Wo ihr Hier und mit alembic haben wir nach 100 Schlangennutzungen Glühwürmchen bekommen oben also Schlange weil nicht oder mal eingesetzt 152 mal und boom, so Petty hat erst einmal auf Level 39 gelernt Schicksalsspalt oder ja auf Level 39 hat sie gelernt und durch die Kette Fähigkeit konnte sich die variable Abzug verändern und zu Abzugsjustierung verwandeln nach 100 Nutzungen Carol hat auf Level 40 gelernt. Gaia Insekt, wo ist er da? Ich habe es gesehen. Da wir haben zufällig ausgewählte Schätze aus seiner Tasche. Okay, habe ich schon gewundert. Das habe ich im Kampf irgendwie schon so gesehen, aber ich habe irgendwie nicht mitbekommen, was das auf einmal war. So ist die Sturmfähigkeit, nach rührende Revolution 100 Mal hat er gelernt. Wo ist es? Wirbelsturm Revolution? Boom, also die 100 Mal. Boom. Ähm judith wo ist sie da ähm, steigende mond nicht verwüstung hat sie gelernt ich weiß aber nicht wodurch also kann sein durch ein level aber ich glaube sie war irgendwie nicht aufgelevelt wo ist sie überhaupt hier aber kann auch sein dass eine kombination aus zwei verschiedenen arts sind und ja wenn man zwei verschiedene arts einsetzt ein paar mal dann tut man da ja manchmal weil sie nicht eine art daraus erlernen irgendwie eine kombination von den beiden sachen sind also ja bin ich mir jetzt nicht sicher so durch die kette fähigkeit hat sie Mondlichtkralle in mondlichtfall ja verwandelt nach 100 nutzungen durch die dispersion fähigkeit strafner zahn wo jetzt war glaube ich eine nicht nicht ne, strafender zahn hat sie gelernt dadurch ne? strafner flugzahn hat sie gelernt wo ist ein strafender zahn dann ich bin schon wieder blind Ugh. Alter Warum finde ich dann da nicht habe ich irgendwas falsch notiert oder was luna zahn nee Hab schon und kalle der hm. nach 100 strafen Zahnnutzungen, strafen -Zahn gelernt oder war bei juri habe ich dabei juri notiert ist auch egal so äh, und höllenfeuer gleiche geschichte wie mit juri habe ich noch nicht eine Fähigkeit, die irgendwie damit kompatibel ist. Also ja. Ähm, Rita Alembic. Dadurch hat sie... De, wo ist es? Ja, Dämonenlanze gelernt. Und zwar aus 50 Benutzungen von... Wo ist es? Wo bin ich jetzt ganz blöd oder was? Gewalt ist nichts hier. Da, 50 Nutzungen und dann hat sie die Sache für immer gelernt. Und ja. Äh, durch wollen feuer eine fähigkeit noch gelernt ich habe nicht mal versucht sie nur zu notieren weil es war eins dieser formel dinger hier datiert dat hat hier, sie hier gelernt und die er bekommen glaube ich ja als feuer so und repeat gleich fertig ist hat nichts bekommen weil jetzt schon lange keine neue waffe mehr bekommen dispersion strafner zahn da schaffner zahn Oh gott ich habe mich da vernotiert Strafener Zahn äh, hier und hat Nutzungen strafender flugzahn gelernt durch Dispersion und große Sinnflut von Fallen im Laub in den hier in Werbeln der Natur. So, das haben wir alles gelernt und ja, das ist ein ziemlicher nerviger Prozess hier die ganzen Sachen zu lernen. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge von denen jetzt erstmal gelernt für eine Weile wir sind erstmal bedient so ähm, hier ist eine Katze. 10 sobald ich mich in der höhle näher also ich wollte in die höhle reingehen ein bisschen da gegenstände farmen und so aber ja dann ist ja was passiert und ja guten tag ja. 事情お兄さん、ああ。 Schieße an die das ist schon ein Mist. das 新月過ぎちゃったらどうしよう man, ich eine Minute entfernt noch nicht mal zehn Sekunden. So, ich gehe mal da rein. Ich so das Gefühl, wir müssen nach jahren gehen. Da war so ein kleiner, so ein kleiner Pfad, den wir noch gehen konnten. Ich so das Gefühl, wir müssen da lang gehen. <lacht> 連隊がやってたんだね。やっぱ人馬戦争の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 Wir töten jemanden. Ja. Na, kann so Jetzt, Mann, so geschehen. 僕が und und Raven. <shrielly> <shrielly> Na gut. Die Blockade. Machi Kras' ein bisschen einfacher als gedacht. Ehrlich gesagt. ist ein als ich gehe erstmal zurück. Halt mir ran, ich kann wahrscheinlich nicht zurück, ne? ist wahrscheinlich nicht sehr klug, jetzt zurückzugehen. Ja, wie kann ich nie irgendwie zurückgehen? Nicht irgendwo mal durchgegangen bin als üblichen rollen spielen aber trotzdem schauen. ich habe gedacht jetzt wäre ein bisschen schwieriger ja dass wir weiß ich nicht hier so ein drama daraus machen irgendwie Okay, lass mich Oder auch nicht Aha. Ich gedacht, wir müssen uns irgendwie darauf gefahren hallo irgendwie darauf gefasst machen ja äh, was schlimmeres aber nö. als neue gegner merkt gerade und ja, spielen wir ausnahmsweise Juri. So, wir müssen die ganzen Leute erstmal hier Mutters andenken. Okay. 34, wir sind schon 40, also... Ja, boah. Ich habe jetzt drei Dinger. Alter, ich ganz schön Schaden. Dün dün dün dün. Noch mal einer hier. Ah ja, ich habe verdammt, ist gerade eingefallen. Äh. Muss die Strategie gleich ein bisschen ändern. kommt dann alle ihre TP schon verbraucht haben warte man das eine blöde Frage, ich weiß den Grund dafür. Wer macht hier nur einen Schaden? Okay, erst einmal ich muss die Strategie ändern, weil ich meine ja. Äh, gemäßigt. Ja, weil weiß ich nicht. Ich habe für für die Trainingssession habe ich hier äh, umgestellt. Irgendjemand hat nur ein viertel Schaden oder irgendwie sowas ausgerüstet, ne? Ja, nee. genau, und ich habe irgendwie volle volles Rohr. Da habe ich auch immer Ties eingestellt, weil ich war in der Wüste die ganze Zeit äh, an einem an einem Heilspeicherpunkt, da konnte ich mir halt leisten, jedes Mal unsere TP zu verballern, weil die immer geil worden sind. und Ja, war eine dumme Idee, hätte ich vielleicht wieder umstellen sollen. Jedenfalls, das sprechen des alten Mannes. Und, was ja, aber ich habe mich was hat der denn davon, die Maß von ihr zu wissen? Bist du neu? Du bist betäubt. Ist also schon mal etwas. So, übrigens, Patty muss immer noch Sachen werden weil ja. Ich glaube von zwei Waffen. Warte mal. Ja. Wie ja, weiß nicht Erfahrungsgewinn oder wie auch immer Fähigkeit heißt, hat vor lange gedauert. Und ich hatte jetzt keinen bock noch so sehr viel mehr irgendwie zu trainieren ich meine wir sind schon der 40 ich glaube wir sind erst mal für, für eine weile lang gewappnet also ja eine neue truhe sinclair säbel zeig mal superkette möglich das verknüpfen für patti an ah, nee, die fähigkeit man war es halt zum veränderten arzt erzählt während des verwendung von Zauber erlittenen schaden Also weißt du, Stella hat schon sehr lange nichts mehr neues gelernt und sie kann nur eine sache lernen hm. gehen wir dann mal sie hat schon sehr lange nichts mehr neues gelernt sie hat schon die ganze zeit mit diesen horn des zauberers rum ったのじゃ。遊びじゃないずっとグ。きっと 6 さすが Warum er nicht mehr? Er nicht nicht nicht かい ah, ja, ist nicht unbedingt hier. So viele Kämpfe machen, aber natürlich schon auf screen genug. So, ich frage jetzt, jetzt sind jetzt hier neue truhen Diese eine neue truhe hat mich ein bisschen verdächtig gemacht und das wollte ich eigentlich nicht <lacht> ich bin einfach mal weg ja. ich bin einfach weg ah. Ah. Oh gott jetzt renne ich jetzt recht weg <lacht> oh. Lass mich durch diese eine truhe hat mich ein bisschen verdächtig gemacht so ich habe schon wieder fünf stunden habe ich trainiert mehr oder weniger eigentlich mehr vier oder so aber soll's und ja alles klar alles klar nein Ach, egal sind betäubt manchmal habe ich auch waffen die effektiv gegen die gegner sind oder nicht resistent gegen war ein bisschen nervig in der Wüste war ein paar K KP oder TP, aber TP ist meine Verbindung mit Sorbet und sorbet weil nicht sind schwer zu stellen, andauernd. Hier geht es nicht weiter. Dreck. So. Und irgendwie wird es auch nicht mal nachts in, in der Wüste, weil ich ein bisschen doof finde, weil ich glaube, von einem Gegner irgendwie braucht ich irgendwie was, um eine Waffe zu hochzuleveln. So Eisstein oder so. Oder Froststein oder was auch immer. Und ja kann nicht mehr triggern dass die auftauchen also noch ein neuer gegner oh, geht mal weg äh, äh, äh, äh. diese fähigkeiten scheinen sich auch zu verändern durch äh, kette oder Höllenfeuer, alembic und also was ich nicht schlecht finde. Dann habe ich alle analysiert, ja. Oh, äh, äh, äh. sind meine ganzen.. Okay, ja. Geblieben ja. schon wieder Rennsal weg und ich mal da hinten an. was schon wieder los ist. Nicht fort hatten, keinen anderen Tales auf Spiel vorkommen. ist ey. Ich habe schon alle Spiele gespielt, die nach diesem Spiel kommen. Jedenfalls für die Playstation, ganz noch Tales of Hearts und also was das glaube ich, für die PSP rausgekommen. Ey. Da waren sie die Streich. Kann ich natürlich nicht spielen. Oder Playstation Vita kann das sogar sein. Ne? Ich glaube Playstation Vita war das... Ja, die Konsole war halt nicht so dolle. Also ja, ist klar. War nicht so erfolgreich, glaube ich. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so viele Kämpfe hier machen. Bin schon überlevelt. Ja, wir jetzt ein paar Kämpfe gesehen. Und jetzt reicht es aber auch. jana da んだ keine das ist keine ニュートロ。お、3体か、3 もう Keibe Mokka mit Ani. Schau, wie Ich und ich meine Boss. kommt das ein boss ja, die untersuchung ist ja, Oh. glaube, ich habe das nicht. Da ist keine habe das seine Tour hat mich sehr paranoid gemacht. Okay, wir rennen einfach weg. die ja. ja. Da werden ja eigentlich theoretisch diesen großen Boss, ja, hier, der herumgelaufen hier ist, dieses riesige Monster. Wenn man eigentlich auf dem Rückweg hier erledigen können, aber woher ich das denn wissen sollen, ne? ja Wie gesagt paranoid, nichts, alles klar, weiter oh Gott, verdammt. Ich dachte, ich hätte mich zweimal an ihm vorbeischleichen können, ohne dass er jemals gemerkt hätte, dass ich da gewesen wäre. ja voll gemacht Kollege ne ich bin jetzt weg tschüss nebenbei habe ich auch irgendwie nichts zum Lernen oder so also weil ich kämpfe wenn jetzt irgendwie voll Verschwendung patti und Estelle sind jetzt die einzigen die was lernen also da möchte ich doch schon ein bisschen mehr haben oh Gott zum Glück kam jetzt eine Katze in Ducken das sind nur diese beiden Papnassen aus dem ersten Part, die mich erledigt haben. Was ist da wow. noch? Gott, sind Wario, wenn ja, ich war, war Luigi und war ähm, ja. Also machen wir die beiden fertig, die sind nicht so art Sassibri danach. So, Okay, was war gerade passiert? Jetzt habe ich gedacht, die waren einfach nur bescheuert oder so. Achtung, okay. Hey, Moment mal. Du bist nicht unser Boss, so in dem Sinne. dann habe ich irgendwie gedacht vielleicht ist raven irgendwie weiß nicht, eine große persönlichkeit oder irgendwie so keine ahnung und ja dann haben die beiden irgendwie so gedacht so, hey, was habe ich gemacht und da kam ich wieder zu einem schluss sie sind vielleicht zu blöd gewesen keine ahnung aber irgendwann scheint ein grund gewesen zu sein weil ja sonst käme diese kleine unterhaltung am ende nicht nee. so stelle ich mir halt vor so jedenfalls wir sind in nordopolika so ist die stadt wir mal gucken was die da alles was hier alles so abgeht ne? ich Speichere mal bevor ich da eingehen ne? das klingt nach einer guten idee was <lacht> ja. ich hoffe die haben auch neue sachen zum einkaufen sollte hatte ich am ende des parts nicht am ende des parts aber nach dem part schön einkaufen kann ich will das nämlich nicht mitten im part machen das ist immer für die zeitverschwendung also los komm! Bitte Petty, bleib in unser Team und hau nicht schon wieder ab. So wie jedes andere Mal auch. So, sprechen wir hier mit jedem. tingeling tingeling Hier kommt der Eiermann. So, gab es hier irgendwo einen Shop da drin Waren die Shops alle, Ja, aber klar hier irgendwas passiert. Ja, wir fallen nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich bin mein Julif ich nicht getan. Ich habe Ich aber sicher doch. Ich stehe sowieso nicht, warum die ganze Zeit abhaust ja. ja. So kompliziert für dich Rita. Keine Ahnung. Mit dir auch, weil du sehr viel hast, die uns mehr Geld gibt. ついて 1人 Also alles sicher nur ein Missverständnis. Okay. Yeah. Ja, da werden ja mal ein Schiff. Äh, lass man jemand anderen ja spielen. Keine Ahnung. Rita. Jetzt kommt die Rita. Was ist hier los? Okay. Dann wir mal. Ich will jetzt mal die Shops hier abchecken. Wenn jemand Neues zu verkaufen haben... Werde ich wahrscheinlich den Pfad beenden. aber was denke ich denn? Die ist wichtig aus hm. okay haben wir auch irgendwie weil nicht kolosseum kämpfe irgendwann machen können bestimmt ne? habe ich irgendwie in tels auf vermisst aber gab es diese einen diese schreien in dieser einen auf system gab die fand ich nicht so toll So, da müssen wir da ist die gaststätte Mal konnten, konnte ich überhaupt was kaufen beim letzten Mal? Warte mal, ich glaube, ich kaufe ein paar Sachen, die ich noch nicht habe. Da kam lass mich mal. Ja, wo ich wollte, ja, eigentlich auf screen machen. Ne ja, sieht schon aus, als gäbe es hier wieder neue Sachen. Okay, dann werde ich dann auf screen alles machen. Wir haben jetzt hier was schönes was ganz tolles nein okay ich glaube der shop ist aber auch neue ne? ja, passiert neu und irgendwas niemals genau natürlich irgendwie gibt es mir nichts no. oder wenn ich aus ein bisschen shoppen den part hier noch zwei wochen dann kannst du deinen laden öffnen Okay, ich will nur gucken ob hier noch was ist wenn nicht dann weiß ich nicht wenn ich den Part, damit ich in ruhe shoppen kann und nicht wieder zehn minuten hier rumsitze oder hier tot langweile hast du interesse an der teilnahme tut mir leid kannst halt nichts machen im moment er muss genau schon eine million verstellen es sind stück ein stück und wirf sie hey alles klar Alter, lass Okay. Alles klar, dann beende ich ein Part hier, damit ich in Ruhe einkaufen kann. Und ja, in der nächsten Folge gehen wir uns ausruhen in der Gaststätte und guck mal, was hier so alles abgeht. ist hier ein Speicherpunkt in der Nähe. Hier müsste eigentlich ein Speicherpunkt sein, ne? Ja. Gut, dann speichere ich euch hier. Beende den Part. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder fully equipped und all das Zeug und ja ich bedanke mich alle für Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen würde das würde den Kanal sehr weiterhelfen und ja oh, warte mal was okay, ich dachte du hast irgendwie gesagt so hallo süße oder irgendwie so jedenfalls ciao bis zum nächsten Part bye bye